Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen aus der Eifel. Für die heutige Tour haben der Peter hier vom Kanal Blackmax und ich, wir haben uns hier auf den Weg gemacht in die Eifel und sind hier beim, beim Christian. Morgen. Christian in Dümpelfeld. Und von hier aus starten wir eine Tour durch die Eifel, die da Christian geplant hat. Und äh, ich bin auch ganz dankbar und ganz happy, dass er uns seine Gegend hier zeigt. Ich habe mich ja immer schon interessiert, hier mal eine Tour zu unternehmen. Aber wir ja alle wissen, vor einem Jahr hier die große Flugkatastrophe. Wir sind ja praktisch hier mitten, jetzt aktuell in Dümpelfeld, im Katastrophengebiet hier. Und ähm, ich habe da schon <lacht> mal mehrfach gesagt, wenn meine Videos auch den Livestream verfolgt, ich möchte keinen Sinn tourismus machen, hier rumfahren und irgendwie kaputte Häuser filmen. Da bin ich ihm ganz dankbar, dass er und seine... Gegend hier, seine ja, Heimat ist es ja nicht. Aber morgen schon fahren, bist ja eigentlich Düsseldorfer. Ähm, aber deine, deine Wahlheimat hier ähm, sozusagen näher bringst. Und wir sind jetzt zwei Tage hier unterwegs. Übernachtung auf dem Campingplatz. Richtig. Und äh, was, was erwartet uns heute hier? Ja, was euch er, für uns? Euch erwartet jetzt, sage ich mal, wir fahren jetzt erstmal nach Adenau. Die meisten kennen das wahrscheinlich vom Nürburgring her. Ja. Da gucken wir gerade. Dann holen wir da noch ein bisschen Verpflegung. Von da aus geht es dann Richtung Non. da ist ein schöner Wasserfall, den wir noch besichtigen werden, inklusive Kaffee, sollte von der Uhrzeit her auch passen, mit dem Einrücken zwirks Ja. dann nach Blankenheim zur A-Quelle, zum Übel von der ganzen ja. Sache hier letztem Jahr und von da aus dann nach Freilingen auf den Campingplatz. Ja, schön. Das sind ungefähr 70 Kilometer. Ja, da, da, da freuen wir uns, die Sonne kommt raus. Und wir sind ganz gespannt hier, was wir ja. gleich hier zu sehen bekommen, an Natur vor allem. Wie gesagt, nicht als Katastrophentourismus, sondern wirklich, uns interessiert hier die, die Gegend. Richtig. Und im Endeffekt, äh, wir sind froh über jeden, der kommt, damit das Geld auch, sage ich mal, auch in die... Gastronomie und sowas was wieder reinfließt, damit der ganze ja. Kram hier, sage ich mal, auch wieder aufgebaut werden genau. kann. Leute, also seid motiviert, ne? wenn ihr das Video anguckt, packt auch euer Fahrrad ein, kommt hier hin, macht eine Tour. Klar, das ist noch nicht alles ganz, das sieht man ja. immer noch, aber wir, werden ja sehen, wir sind froh, auf über jeden Radenweg, ob wir da Radeln können. Heute. Richtig, wir werden, Stellenweise wir werden ja sehen, was geht und was nicht geht. Stellenweise sollten wir drauf sein. die gegend hier heute morgen ist total herrlich auch bei dem sonnenschein jetzt der kleine bach hier übrigens der adenauer bach. Moin. Moin. wir sind hier gerade auf einer alten bahntrasse unterwegs zwischen artal und adenau das ist ja bis in die 80er jahre lang noch zugverkehr gewesen und der christian hat mir gerade erzählt dass die anbindung öffentlicher Personennahverkehr eine Katastrophe ist, also ohne Auto ist man geht ja praktisch aufgeschmissen in den kleinen Orten, wenn nur einmal morgens und einmal abends ein Bus fährt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich als Emsländer komme ja auch aus einer Gegend, wo <lacht> zumindest in meiner Jugend ohne Auto auch eigentlich nichts möglich war, irgendwo hinzukommen. geht ja am Anfang schon so ein bisschen rauf und runter. Und wenn man geguckt, der, äh, der Christian hat ja bei Komoot vorgeplant, da wurden 1000 Höhenmeter angegeben und da muss ich ein bisschen mit dem Akku sparsam sein. Nach meiner ems bin ich ja gewohnt, nur flach und gebe ihm. ich <lacht> muss ich immer ein bisschen zurückhaltender sein also mit der Unterstützung. Ist ja anstrengend, so eine Radtour gerade bei dem Wetter hier, aber ordentlich Gegenwind, auch wenn wir mit dem E-Bike unterwegs sind. Das ist trotzdem eine Herausforderung und man natürlich erst ähm, mal also was zu essen, besorgen unterwegs Ja, Ihr könnt es ja unschwer erkennen. jetzt hier, Wir sind jetzt am Nürburgring angekommen und das an diesem Wochenende 1000 Kilometer rennen. Es gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit, dass hier Wochenende angeboten werden, wo man mal mit dem Rad um den Nürburgring fahren kann. Da hatten Peter und ich ja auch schon gesagt, so boah, haben wir ja gegoogelt, haben natürlich auch mal Interesse dran. Aber äh, wie gesagt, diese die ja, Autorennen, 1000 Kilometer rennen, da wird ja nichts mit dem Fahrrad hier auf der Nordschleife. Ein andermal. Jetzt mal ein Blick auf die Strecke hier, die Nordschleife. Aber ich sehe gar kein Rennen hier. Unten stehen die Fahrräder, Christian passt auch. Ja, ich glaube mit dem Mikrofon hört man das gar nicht so gut. Wir haben einen ganz guten Windpüschel oben drauf. Es ist richtig, richtig windig. Und da ähm, ja, ist ja auch ein bisschen, bisschen stärker bewölkt. Da hinten ist ein bisschen blau. Wir hoffen wir kommen so über den Tag, dass wir jetzt hier nicht zu nass werden. Und der Christian hat zu Beginn ja gesagt, wir landen heute Abend auf dem Campingplatz, auf dem einzigen Campingplatz hier in der Gegend, der auch schon wieder in Betrieb ist. Das ist auch an der direkten Nähe von Dümpelfeld wieder aufgebaut worden. Er hat aber keine Genehmigung bekommen, dass er da wieder aufmachen darf. Ziemlich direkt an der A und äh, darum jetzt der einzige Campingplatz in der Gegend hier, den wir mit dem Rad von Dümpelfeld aus erreichen können. Und äh, sind wir ganz gespannt. Das ist so ein, so ein bisschen äh, Luxus-Campingplatz, wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist aber nicht der kostengünstigste, auf dem ich jemals war. So, wir fahren jetzt wieder ein Stückchen zurück hier, durch Adenau. Und dann mal gespannt, was der Christian uns gleich als nächstes hier zeigt. Ja, in der Gegend, ähm, Radweg an der Straße, Fehlanzeige in Adenau. Und ähm, ich glaube, diese Straßenverkehrsordnungsregel, 2,50 Meter Abstand beim Überholen vom Radfahrrad ist ja auch wenig bekannt. Ja, liebe Leute, 9% Steigung, der Christian ist richtig vor mit uns hier und ich habe natürlich, falls der Akku leer ist hier, Mettwurstreserve. Und von oben jetzt schön zu sehen, unten im Tal, Adenau. Ja, von hier oben hat man eine schöne Aussicht noch mal runter auf Adenau, hinten im Hintergrund Nürburgring, kann man von hier jetzt nicht sehen, ist aber auch da. Ist so, müsst ihr glauben. <lacht> und ist echt eine wunderschöne Gegend, in der du hier lebst, Christian. Das ist von ein der, bisschen neidisch hier, ne? Von der Gegend her natürlich schön, da ist natürlich immer die Berge rauf und ja. runter. Ja, gut muss man mögen. Stimmt. Und da muss man vielleicht auch einen Zweitakku besitzen. Ne? Peter ist ja unterwegs mit seinem Riese und Müller Supercharger, wo er schon wieder Fotos macht. Der kann ja nicht genug kriegen von seinem Fahrrad. Und, <lacht> und der Christian hier mit seinem Highbike. Aber er hat auch zwei Akkus dabei. Er hat auch noch ein Lastenrad mit dem gleichen Akkusystem. Ist ja auch pfiffig. Sich dann nochmal ein Rad zu besorgen, wo man die gleichen Akkus fahren kann. Und ich muss halt haushalten mit meinen Kräften. Hier, Gerade hier 13 Steigung hier rauf. Hat der Draht mir gesagt, 30 Kilometer Restreichweite. Ja. Und wer glaubt dem Fahrrad? Ne? Da glaube ich mal lieber dem Reiseführer. <lacht> jetzt halte ich mal eine Klappe und wir genießen ein bisschen die Aussicht. So, und da wo mein Finger jetzt drauf zeigt, ich ihn natürlich wieder weg. Im Hintergrund die Nürburg. Wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen hier nach dem... Kilometer harter Radfahrarbeit hier rauf. Haben wir haben heute übrigens noch keinen anderen Radfahrer getroffen. Und äh, bei der Streckenwahl von Christian hier wundert mich das gerade auch nicht. Okay. Ja, liebe Leute, schnell das Outfit gewechselt hier. Mein Froschkostüm angezogen. Die anderen beiden sind auch dabei. Das ist ja auch interessant, Peter. Peter fährt ja, wenn, wenn schönes Wetter ist, mit einer gelben Sicherheitsjacke rum. Und wenn es anfängt zu regnen, mal nicht mehr gesehen, er sich eine schwarze an. Ja, natürlich. Meine Güte. Die jungen Leute, ne? Peter ist ja noch keine 50. Der muss halt noch Erfahrung sammeln. <lacht> eifel Downhill hier. Ich kann ich Tacho jetzt gerade nicht zeigen, weil ich die Kamera fest vorne am Lenker montiert habe. Aber sind jetzt doch gut 37 km/h gerade gewesen bei 7% Gefälle. Moin Moin! Und wie das so ist, wenn man sich die Regensachen angezogen hat. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, ich freue mich ja. Ist der Himmel wieder blau? Und die bleiben jetzt auch erstmal an hier. Wir sind vorbereitet. Ne, Sonne kann ja jeder, wir können auch schlechtes Wetter. So, wir fahren jetzt hier langsam wieder. In Richtung A, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mittlerweile hat sich auch die, die Akkuangst ein bisschen gelegt, wo es ein bisschen flacher geworden ist. <lacht> erhöht sich die virtuelle Reichweite auch ein bisschen. Das ist ja so die Krux mit dem mit E-Bike dem e fahren. Man hat einerseits hat man mehr Möglichkeiten, mehr Reichweite. Andererseits hat man da ständig das Auge drauf. Reicht das auch, muss ich nicht laden. Und ich muss ehrlich sagen, liebe Leute, ich bin momentan so ein bisschen dazwischen in meiner... Haltung, Entscheidungsfindung für die nächste Radfahrsaison, ob das nicht mal wieder eine reine motorfreie Radfahrsaison wird, zumindest in weiten Teilen. Schauen wir mal. Wir sind jetzt auf dem Weg hier zum Wasserfall nach Lohn. Oh, ich hoffe, wir nehmen die untere Strecke. Glück gehabt. <lacht> Der Weg ist wieder komplett Okay, Überraschung. Der Christian war jetzt nach der Flugkatastrophe mit dem Rad jetzt auch noch nicht hier. Angeblich ist der Weg jetzt hier gleich wieder ganz. Wir kommen jetzt gleich auf den auf den Ahrtalradweg und ja, lass uns überraschen, sonst müssen wir jetzt halt eine andere Strecke suchen. Ja, wie heißt das so schön? Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Ja, hier müssen wir mal gerade. Also hier war. Auch ein kann bisschen stark Starkregen. Kann aber sein, dass das jetzt letzte Woche war. Ja, also, letzte Woche hat es ja. Ja, hier kamen so ein paar Hänge wieder runter. Ja, letzte Woche war ja auch wieder so ein kleines Starkregenereignis, wo so ein paar Hänge jetzt auch wieder frisch runtergekommen sind. Und hier auch die Uferbefestigung, alles neu gemacht, nach der Flut, dieses, ja, Bächlein ist es ja nicht, ist ja schon ein richtiger Bach, aber, oder Flüsschen, hat dann auch wohl richtig Schaden angerichtet hier an dem Weg. 4,23 Meter mittlerweile. Herzlich willkommen hier bei Misch auf dem Aradweg. Freunde, der Peter motiviert mich ja immer, dass ich auch ein bisschen Eigenwerbung mache so unterwegs. Wir überlegen ja so Aufkleber mit YouTube ans Fahrrad zu machen oder Schilder oder sonst was. Und der Christian ist uns da schon wieder hier drei Schritte voraus. Guckt euch das mal an. Das ist auch sein Kanal natürlich hier. Christian Schafferle. Der hat sich das mal eben aus Trikot klöppeln lassen. Wieso habe ich das nicht, Peter? Ja. Du bist doch mein PR-Berater. Ja. Leute, <lacht> habt ihr das gesehen? Mal. Ja. Also, haben wir noch nicht mal. Nee. Der Christian ist eine Nase so lang entfernt. Ja, mhm. und wir verlinken natürlich den Kanal. Also ich verlinke, du wahrscheinlich ja, auch. auch. Aber es ist ja mein Video, er fällt mir gerade so auf. Ähm, <lacht> ich verlinke natürlich den Kanal von Christian hier unten runter. Dann könnt ihr können die noch abonnieren, ne, dass die Währung auch dann wirklich Wirkung zeigt. So. Und hier jetzt ganz unscheinbar im Flussbett, wo es auch hingehört, die A. Und hier alles neu gemacht der A-Radweg, wo sich der Christian sagt nochmal gar nicht so lange wieder fertig hier. Ja, hier, liebe Leute, war offensichtlich mal ein Campingplatz, würde ich sagen. Ne? Ja. Die Brücke hier über die A gibt es auch gar nicht mehr. Hinten im Hintergrund noch so eine kleine Kirchekapelle. Und der darf nicht wieder eröffnen hier, ne? Ich kann es dir nicht sagen, ob der wieder eröffnen darf. Aber, aber sieht ja aber nicht glaub, so aus? Die machen den nicht mehr auf. Ja. Der Besitzer hat mehrere Campingplätze und ich glaube, der hier soll komplett zubleiben. Ah, ja. Peter, ja, Stichwort Akkuangst. Reichweitenangst? Reichweitenangst. Zeig mal Reichweitenangst. Ich war ja Tesla, ich äh, ja, bin Reichweitenangst aber, gewöhnt. Aber ich habe ja Motor aus jetzt hier und Reichweite, was habe ich denn jetzt hier? 80 Kilometer, liebe Leute. Wir sind bei Kilometer 27. Einem Sinn, 40 Kilometer, haben wir es ja schon. War alles Orte, wo ich noch nie was gehört habe hier. Wiesbaum, Uxheim, A-Hütte. Ich wusste also bis heute nicht, dass es, dass es Ortsnamen mit Ü gibt. Niederrehe. Niederrehe, Niederehe. Alles ja, passt. Ja, liebe Leute, da hätte Christa mal ein bisschen vorwarnen können, ne, dass hier ähm, so eine Furt eingebaut wurde. War glaube ich absichtlich. Das ist jetzt ja, ja kein Schaden am Weg, nein, nein. aber ähm, ist ja auch hübsch, also ein bisschen Abwechslung. Aber also, wir haben vom Wald natürlich nicht gesehen, wie tief das Ding ist, aber hat ja geklappt. Aber eine herrliche Gegend hier, liebe Leute. Und direkt, wir kommen jetzt an so ein Café, an so eine Mühle. zeige erstmal hier der Parkplatz für die Pferde. Mal gucken, wo wir unsere Drahtesel hier parken dürfen. Ja, der Christian hat uns jetzt hier die Nona-Mühle gezeigt. Da sind wir jetzt hingefahren. Das ist so ein lecker Kaffeechen hier oben am Kuchen ist abgerutscht. Lecker Schwarzwilder Kirschtorte habe ich mir ausgesucht hier. Tässchen Kaffee dabei. Wirklich ganz, ganz idyllisch hier, ganz gut gemacht. Hier geht's rüber. Ich würde sagen, das muss der Peter Peter erstmal ausprobieren. Machbar aus. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Nicht anhalten, danke. Das hätte ich absteigen müssen. Das ist wieder hier maximale Herausforderung für die Bildstabilisierung der GoPro, weil ich die Kamera jetzt wieder fest am Lenker habe. Tippi Toppi. Und wie immer, wenn ich ein bisschen länger gesessen habe und. Bisschen was gegessen, getrunken, aber erstmal wieder in Gang kommen. Erstmal wieder die Beine motivieren hier. Obwohl es mittlerweile auch erst, erst oder schon oder nur 36 Kilometer sind, aber schon 500 Höhenmeter. Und ich sage es ja gerne immer wieder, auch mit Motorunterstützung. Ist das doch schon ein bisschen Sport, was wir hier machen. Kilometer 40, herzlich willkommen am Wasserfall von Non. Und der Radweg geht gleich hier weiter. Eine kleine Herausforderung oder ein bisschen größere auch. Ähm, unsere Räder stehen jetzt auf der anderen Seite hier von dem Flüsschen. Und äh, eigentlich war hier eine Brücke, die ist auch den, der Flugkatastrophe zum Opfer gefallen. Das heißt, da müssen wir gleich was überlegen, wie wir dann hier die Fahrräder darüber kriegen. Obwohl da vorne sieht es ja niedrig aus. Ne? Gucken wir da mal eben, ob wir da durchschieben können. Aber erstmal natürlich ein bisschen Wasserfall gucken hier. <lacht> Wir haben jetzt eine seichte Stelle hier gefunden an dem Wasserfall, man an dem Flüsschen. Und da vorne vielleicht die Räder runterzuschieben, dann hier. Aber ähm, da müsste ich erstmal die, die Badelatschen auspacken, glaube ich. <lacht> und ich habe keine Sicherheitsbadelatschen. Ich glaube, das wird nichts. Wenn wir wohl einen anderen, eine Alternativstrecke suchen dürfen. Aber von der Natur her wunderschön. Ne? Ist so ein kleines Rinnsal jetzt hier vorne. Das Wasser ein bisschen abregnet, hätte ich fast gesagt. Ja, liebe Leute, unser Reiseführer, der Christian hat mal ein bisschen ähm, mal mal Google beschäftigt und hat jetzt eine Alternativstrecke ausfindig gemacht. Ich hoffe mal, sie funktioniert. Und ähm, wenn nicht, dann gibt es eine Alternativstrecke neben der Alternativstrecke. Irgendwo werden wir schon ankommen heute. <lacht> Irgendwann geht draußen das Licht aus. Ist ja auch interessant, was manche Leute meinen, für so eine, eine Übernachtungstour mitnehmen zu müssen. Guck mal hier. Fünf, sechs Taschen hat der. Black Max am Rad. Ich bin mal gespannt, was da ist. heute Abend alles rauskommt aus den Taschen. Ja, was bei der Luftbildaufnahme auf Google nicht zu sehen war, dass hier ein Tor in der Strecke ist. Dahinter ist wohl, wohl ein Steinbruch. Also, wir müssen jetzt zurück und noch mal wieder durchs Wasser und auf den rechten Pfad zurück, sozusagen. <lacht> wir fahren jetzt also wieder den Weg Richtung Mühle zurück, wo wir gerade auch lecker Kaffee und Kuchen gegessen haben. Und dürfen dann gleich wieder mit dem Rad durch die Furt. Aber wir wissen ja, dass das von der Höhe passt, dass wir keine nassen Füße kriegen. Hier sind wir jetzt oberhalb des wasserfalls angekommen jetzt verstehe ich auch so ein bisschen hier krass an die geometrie die geologie nein ähm, die <lacht> ähm, die die gegend wo wir sind und das gehört ja alles schon zu dem wasserfall dazu auf dem hinweg gerade zum zum café sind wir auch hier durchgeradelt ja ich muss meine bremsscheiben mal wieder ölen. die klitschen. Aber hier sieht man mal wieder auch ein richtig schöner Spielplatz für große Jungs <lacht> oder ältere Jungs. Größer sind wir ja auch nicht. Und das Wetter hier gerade würde äh, der Meteorologe, glaube ich, als wechselhaft bezeichnen. Ne? Gerade noch Sonne bei dem kleinen Wasserfall und jetzt hier ja, ihr seht es ja selber. Ne? So ein bisschen Nieselig. oder ein bisschen mehr. Leute, mittlerweile muss noch 5,8 Grad Außentemperatur. Also es ich würde es nicht wundern, wenn es da auch noch anfängt zu schneien hier. Und äh, ist eine wunderschöne Gegend, Königrad muss ich so viel von sehen. <lacht> Aber ähm, man kann mich zumindest hören, wenn man von vorne jetzt kommen würde. Hat ja auch was Gutes wenn so eine Bremse quietscht. Wir sind jetzt auch wieder hier an der A unterwegs und am Campingplatz Fringswühle reiten wir gerade vorbei. Aber das ist noch nicht unser Campingplatz. Wir fahren noch weiter rauf jetzt zur a Aber die Gegend hier, auch wenn es regnet, ist auf jeden Fall interessant. Und der Radweg sieht man ja auch zwischendurch immer wieder neu asphaltiert. Ich habe es ja am Anfang vom Video schon gesagt und der Christian hat ja auch darauf hingewiesen, die Region ist hier zwingend angewiesen auf Touristen. Das ist ja auch eine, eine Einkommensquelle hier, nicht nur am Nürburgring, sondern auch so wie wir jetzt hier Radtouristen. Und wie man sieht, hier die Wege sind befahrbar. Und das ist ja auch ein Grund, mit warum wir die Tour hier Heute Mit dem Christian Unternehmen, um euch zu zeigen, dass man hier ruhig hinkommen kann, dass man wirklich hier äh, Tour mit dem Rad unternehmen kann, dass es kein Sensationstourismus ist, dass wir jetzt hier Bilder machen wollen von äh, zerstörten Existenzen. Da geht es auf keinen Fall drum. Und ja, wir haben eine Menge Spaß, jedenfalls wir drei hier. Und wie gesagt, wir freuen uns auf den, auf den Campingplatz. Da schon ganz überrascht, so ein Luxus-Campingplatz. <lacht> da sehe ich mal ein paar Details von den buchus capriolen was da für Besonderheiten noch sind hier und fahre erstmal weiter Richtung Blankenheim hier. Ja, ne, die modernste und teuerste Technik, die wir hier uns angeschafft haben, nämlich Rode vom Mikrofon, ist dann doch nicht so äh, outdoor geeignet, beziehungsweise gar nicht outdoor geeignet. Und das ist der Sender, obwohl ich habe den hier, guck mal, unter dem Jäckchen, das ist der zweite Sender, ähm, obwohl der gar nicht leer ist, schaltet sich dann dauernd ab. Ich weiß gar nicht, ob der nass geworden ist oder wie auch immer. Jedenfalls ähm, hatte ich gerade dann eine, eine Aufnahme ohne Ton. Gut, dass man hier regelmäßig aufpasst, muss man aber auch. Bei diesem ähm, modernen Gerümpel, was wir hier dabei haben, ne? Peter hat ja auch schon seine Erfahrung gemacht mit ähm, dem Rode Funkmikrofon auf dem Jakobsweg, als er da unterwegs war im Frühjahr. Und wenn das äh, nass wird, dann ja, ist schön Wetter-Spielzeug irgendwo. Ne? Obwohl, das alles ja, ja, obwohl das Rode heißt jetzt nicht Outdoor, die Kamera ist ja Outdoor. Obwohl mit dem ganzen, was wir da anschließen, das ist es auch nicht mehr Outdoor. So ist das. Dann wird doch schön Wetterfahrer, ne? irgendwo, irgendwie. Ja, man merkt ja schon, ne? so langsam wird es Herbst, noch gut 5 Grad sind es obwohl die Sonne herrlich scheint und ist noch gar nicht lange her. Ich muss überlegen, letztes Wochenende war ja auch noch, ja, haben noch an 30 Grad, nicht? Wahnsinn. Gut, hier sind wir ein bisschen höher, das ist eine andere Gegend als bei uns jetzt hier zu Hause, aber hier war es ja auch richtig heiß. Ne? Tja, es wird Herbst, liebe Leute. Mittlerweile 17.05 Kilometer 56, und wir fahren jetzt direkt hier Richtung Campingplatz. Eigentlich wollten wir noch zur A-Quelle fahren, ist aber morgen früh verschoben, weil wir wissen, dass der Kiosk am Campingplatz nur bis 18 Uhr geöffnet hat. Und ähm, wir wissen nicht, ob die Anmeldung dann auch direkt 18 Uhr schließt. Und dann gehen wir lieber auf Nummer sicher, dass wir da auch. Unterkommen hier heute Nacht. Ja, haben wir haben jetzt so einige Meter hier die Straße hochgequält. Mittlerweile auch schon knapp 800 Höhenmeter hier heute zurückgelegt. Aber so eine Aussicht entschädigt dann auch wieder. So, wir kommen jetzt hier zu unserem Campingplatz heute hier. Das Campingplatz Eifelkamp. Eifelcamp. <lacht> Eifelkamp ist auch wohl, ne? Anreisespur. Dann sind wir richtig. Ja, liebe Leute, ich habe schon gesehen, der Kiosk ist glaube ich schon geschlossen, obwohl es noch gar nicht 18 Uhr ist. Zumindest die ähm, Außenrolllade hier. Eieiei. Ich hoffe, es wird noch was mit dem Zeltaufbaubierchen. <lacht> ja, liebe Leute, wir haben uns jetzt hier angemeldet. Ist ja noch vor 19 Uhr, so lange, hat die Anmeldung hier offen am Campingplatz. Aber der Kiosk hat leider schon geschlossen. 17 Uhr, weil noch kaum Gäste da sind, haben wir erfahren. Aber die waren so nett, haben den extra mal für uns aufgemacht. So dass Peter eben hier die, ähm <lacht> Bier das Zeltaufbaubierchen. <lacht> ähm, ja, man kann also eine Kiste Bier auch in einer Plastiktüte transportieren. Zumindest eine halbe. Und dann schieben wir jetzt mal zum Zelt. Zeltplatz. Wir sind jetzt hier direkt am Ort des Geschehens angekommen. Die größte Spannung des Tages sozusagen fällt von uns ab. Wie wird der Campingplatz ausfallen? Wir haben hier, äh, der haben hier richtig fürs Zelt in Parzellen. Guck mal, hier ist Parzelle 1, hier 2 und hier 3. Wir müssen gleich mal gucken, wer welche gebucht hat, dass wir nicht durcheinander kommen. <lacht> Mit den ganzen anderen ähm, Gästen hier. Und hier gibt es auch fließend Wasser und Strom. Tippitoppi. Und der Christian hat einen äh, CE-Adapter mit Mehrfachsteckdose dabei, was wir gleich alle gleichzeitig auch unsere Räder laden können. Ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir Zelte auf. Und da oben sieht auch schon ganz vielversprechend aus. Guck mal, da oben die Schaukel. Da ja, vorne ist Strom, wo der steht. haben wir es doch ganz gut getroffen hier. könnte uns wirklich schlechter Ich bin auch heute wieder mit meinem Black Deer, mit dem schwarzen Hirsch unterwegs. <lacht> ist es noch nicht abgespannt, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir die Zelte hier genau platzieren. Aber ich glaube, so ist schon gar nicht schlecht. Der Peter hat seine Strandmuschel wieder dabei. Ist natürlich darauf angewiesen, dass es nicht regnet, weil er natürlich kein Dach dabei hat. Oder Peter, wie sieht es aus? Dach ist drauf, ja, aber du hast doch hier Fenster. Was ist denn damit? Kann doch reinregnen, oder? Hast du nicht daran gedacht? Ich habe hier eine Hülle. Hier, hier. Also, ähm, er hatte vorhin ja hatte er ja Reichweitenangst, dass der Akku nicht reicht. Aber ich hätte, glaube ich, eher hier. Ähm, das ist heißt Angst, aber Bedenken, dass ich eine nasse, nasse Nase kriege. Da kannst du zumachen das Fenster. Achso, es ist ja richtiges Dach drauf, weiß ich jetzt auch. Okay. Uh, da habe ich seine Strandmuschel schlechter gemacht, als sie wahrscheinlich in Wirklichkeit ist. Ja, und der Christian ist noch auf, am Aufbauen hier. Der hat, glaube ich, mehrräumiges. Äh, Apartment dabei, weil er ist am Hämmern und am Machen und am Tun. <lacht> schon beim Trockenbau von innen am Machen. Da ja, wird gerade hier Nasszelle und Küche gebaut. Aber ist doch, ihr merkt, schon richtig anstrengend. Im Vergleich hier Peter Strandmuschel einmal dran ziehen. und auch mal ein kleiner schwarzer Hirsch hier, ähm, eben die Stangen durchschieben. Das ist ja freistehend halt. Ne? Und da müssen wir mal schauen, wo wir die dann platzieren, dass wir so ein kleines Zeltlager hier haben. Und was ich mir neu gekauft habe noch, ist der Tisch genau Ich muss ja einen neuen Stuhl haben, habt ihr im letzten Video von meinem ähm, Emstand-Abenteuer gesehen, dass mir am vorletzten Tag ist das glaube ich schon passiert, ne? dass der Stuhl hier eingerissen war. das habe ich mir immer Original-Helinox gegönnt. Ich brauchte noch ja regelmäßig und als ich dann im Laden war, habe ich mir auch direkt noch das Tischchen dazu gekauft. So sieht das aus. Und hier haben unsere Räder schon angeschlossen. Peter auch sehe ich gerade seine Funkmikrofonanlage. Und der Christian hat auch richtig hier 10 Meter Verlängerungskabel dabei. Jetzt weiß ich auch, was die Jungs den ganzen Tag in der Packtasche spazieren, fahren. Den ganzen Elektronikgelumpe. Das habe ich natürlich gar nicht dabei. Ich, habe, ich besitze sowas ja auch, so ist es ja nicht. Aber ich habe extra vorher gefragt, wer bringt sowas mit. Und da reicht ja eigentlich ein Adapter und eine Mehrfachsteckdose. Da brauche ich die nicht rumschleppen. Ne? Jetzt machen wir eine kleine Rumtour hier. Parallelfilming, sozusagen. Ich habe ja die schmalste Ausrüstung dabei, die man dabei haben muss. Also hier Hausschuhe natürlich. <lacht> Dass er sauber bleibt, meine Thermarest. ISO-Luftmatratze. Mein, ähm, mein Daunenschlafsack, der muss noch ein bisschen aufgehen. Da braucht man eine halbe Stunde, bis die Daune wieder richtig mit Luft gefüllt ist. Das Down-Reisekopfkissen ist dabei natürlich. Und der Peter hier schauen wir auch mal. Der hat auch eine richtig große Tür in seiner Strandmuschel. Aber er hat kein Kopfkissen, ne? er packt sich da einfach seine Klamotten unters, unters und das Kopfende. Das reicht ihm, sagt er dann. Und Christian ist gerade, glaube ich, noch dabei, den Flur mit der Garderobe zu zimmern. <lacht> Die anderen Räume sind fertig. Ja, liebe Leute, Zelte sind aufgebaut und als Zeltaufbaubierchen empfiehlt uns hier der Einheimische, sozusagen, der Christian, du hast du nicht, das du auch als erster. Ähm, das Eifeler Landbier, kennst du das auch gar nicht? Achso, er kennt ja auch nicht. <lacht> ja, super, wird natürlich direkt nachgekauft hier die halbe Kiste. Egal. Egal. Ne, also, Wir stoßen jetzt hier noch schön an. Schöne Tour bis jetzt. Prost, Prost, Prost. Prost. Auf euch. Ja. ja picked up you <laughs> Ja, liebe Leute, ich werde mich dann jetzt für heute von euch hier verabschieden. Wir haben es jetzt mittlerweile, ist auch gar nicht so spät, 18:30 Uhr, wird ja auch schon deutlich früher dunkel jetzt zu dieser Jahreszeit, die Mitte September. Wir machen es gleich noch ein bisschen frisch und gehen dann hier in die Gastronomie. Die Küche hat wo bis, bis halb zehn irgendwie offen und waren jetzt ja auch, was waren halt gut 60 Kilometer, glaube ich, auf dem Rad, irgendwie so, ne? Mhm. Und ja, wir ne, sind die Einzigen hier, da können wir auch keinen stören, uns kann keiner stören. Tipi-Topi. Morgen früh geht es weiter. Also tschüss. Gute Nacht, bis morgen früh.